Hey. Sven, du produzierst hier dezent Stau. Hey, what? Hey, hey. <lacht> hör auf, Sven, zu haten. Das ist kein Hate, er produziert halt einfach Stau. Aha, so wie du. Nein, du Kick. Digga, ich hab nichts gemacht und dann musst du mich wieder rammen. <lacht> oh mein Gott. Warum ist <lacht> dein Ich <lacht> Über die Leute. <lacht> Tja. Und dann musst ja. du mich wieder rammen. Und dann sag ich, wer hat alle beschuld? Nee, ist klar. Das ist klar? Kann man denn nur so. Ähm. <lacht> jetzt muss eigentlich die Runde fahren. Ähm, ich hab. Du <lacht> wartest jetzt auf mich, Sven! <lacht> Natürlich warte ich. Ich mach's einen kleinen Unfall. Ich <lacht> sehe nur einen True. Was hast du gesagt? Mann, was tut ihr? Was, was wir tun? Ja, vielleicht glaubst du. Ich halt du über die Leipzig. Ich das denke. einmal. Ja, Mann, Man, Digga. Du machst das gefühlt minütlich. Alles deine Schuld. Ja, ja weil ich, aber ich mich nicht da, da nicht darüber, dass andere so schlecht sind. Okay, mach ich auch, aber... <lacht> How's ist possible? Die Cut the Chicane. Zumindest bin ich an diesem Reserve-Schild nicht gestorben. Jo, Yo. Yo. Oh. auch nie passiert. No! Was tut ihr, Junge? Was ist das? Ich wollte nur die Straße blockieren für den Boah, Boah, ich stehe auf dem Scheißkopf. Leute, was macht ihr da? Das war eine sehr elegante Überschlag. Ja. Ey, ihr blockiert jetzt nicht ernsthaft die Straße. Ich mach nix. Ey, ihr seid so dick, Digga. Wie kann man nur menschlich und... Ah, Sven, Karma! Karma! Karma, Sven! Sven, was machst du da? Karma, Sven! Ich wollte was versuchen. Das war Karma. Sven, geh mal bitte weg. Moment. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Sekunde, ich speichere hier mal kurz ab. Ja, ich habe wenigstens hier einen Speicherpunkt. Der Vor Crash. speichern. Alles schön in K. Warum fährst du rückwärts du Kick? Ja, weil ich mein, weil ich meine äh, Handbremse nicht gezogen habe. Ohne Handbremse ist alles lustiger. Ich, ich, ich gehe in die Mitte, ich gehe in die Mitte. Ja, hallo. <lacht> Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Ich denke auf der Leitplanke, kann mir helfen? Da hab ich beide gekillt. Und ich hab so eine Außenperspektive, wie ich geflogen bin. Tschüss. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Du wartest. Oh, okay, ja, das, Alter, Alter einen Reifen drehen durch. Ich glaube das nicht gut. Rocky! Ey! Tschüss! Genau dazwischen! Boah, also Rocky, du kannst echt gut Straßen blockieren. Stellar, war. Ich glaub, Goswil hätte schon längst gewonnen. Tschüss! Ich glaub, oh. Tschüss! <lacht> Was machst du da jetzt? Ich lass meinen Anhänger da liegen. <lacht> Und du fährst hin. Ja, scheiße. Ey, komm, mal, ist <lacht> das? Sitze, ich bin zu. Ja, bitte, Rocky. Ich will noch mehr Spaß mit dir haben. Tatsächlich. Jo, hey, Rocky. Hey, ich hab mein Safe gerade geladen. Hey, Rocky. Hey, hey gut? ich hatte gerade mein Safe geladen. Geht's <lacht> dir gut, Rocky? Hey, was verdammt. Bist, du bist auf einmal in uns gespawnt und bist dann hochgeflogen. Ja, weil ich mein Auto-Safe geladen hab. Oh mein Gott. Hallo? <lacht> ja, mach mal Platz für Rocket. Spawnt der immer <lacht> in uns und fliegt weg. Ich hoffe. Das ist doch lustig. Das ist eine richtig geile Spawn-Trap. <lacht> ja, aber echt so, Digga. Wo spawnt er jetzt genau? Das ist die Frage. Du nee, ich steh in dir. So <lacht> ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Endlich vorbei denkst du? Hey, hey. hey. hey. <lacht> Du liegst auch hier drauf! Hey. Was macht die Ja, ja er blockiert sogar zwei zwei Vorfahren <lacht> Ja, ich mache jetzt das gleiche wie Rocky hier. Tschüss! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Alter voll. Ja lol, ich kann einfach durch die Leitplanke gefahren? Ich <lacht> bin ja in ja. meiner Leitplanke. Aber <lacht> schon 100% Okay, was soll denn das jetzt? Es ist ne es ist neblig. Das ist ja das sozial. <lacht> 93%. <lacht> was? Ich hat nur 64. Ich hab nur 20. Rocky, geh mal weg. <lacht> <lacht> Kann man deine Yacht weggehen, bitte? Jetzt habe ich 95. Steckst du ein bisschen in deiner Yacht? Ist ein bisschen schlecht gerade. Oh Gott. Hit's dir gut? Okay. Ey, ich fahr gerade. Mit 95 Damage. Du fährst doch nicht. Doch, siehst du meine mein Auflieger backt gerade so ein bisschen rum. Fährst auf Luft, geil. Also mein Führerhaus ist gerade so ein bisschen am wackeln. Hey! <lacht> Rocky! Tschüss! <lacht> um, okay. Jetzt immer jedes einzelne Mal. <lacht> <lacht> Wenn irgendjemand weg das ist immer Rocky. Junge, ich wollte nur gerade meinen Anhänger abkoppeln. Ja darfst du nicht! Es hat aufgehört zu regnen! Ja. Geil. Ich bin halt rückwärts gefahren, ins Was? Dein LKW. LOL. So Sveni, ich würde jetzt gerne an dir vorbei, ist das äh, möglich? Ich bin gerade wieder reingejoint in meinen Safe und jetzt fliege ich. Das ist nichts. Schau <lacht> okay. auf die Karte. Ich bin in Southampton. Okay. Ich glaub du bist in Southampton. Hä, ja, wo bist und? du? Hä? In Southampton? Ach du, überhaupt bist du da? Rocky, ich dachte wir wollen nach. Ich dachte wir wollen nach Genf fahren. Wo fährst du gerade hin? Ich weiß es nicht. Setz dich zurück. Das habe ich, ich ein ja. Ein das ich ja gemacht. Das habe ich ja gemacht und dann guck, bin ich hier gelandet. Guck doch, wo du jetzt hinfliegst. Vielleicht fliegst du mit Glück nach Cardiff. Meine Räder drehen durch wie sonst was. Ja, meine auch, er Witz. Ich glaube auch. Oh, scheiße, oh, scheiße, scheiße, oh, scheiße. Oh, Scheiß, oh, Scheiß. Lol. Ja, da das ist nichts. Ich komme da nicht durch. Ich habe nur Wow. Ich würde auch gerne da durch, aber ich darf nicht. Ja, wir machen nämlich wieder Kilometer. Glaube ich. Was macht der eigentlich? <lacht> oh Mann! <lacht> Ey komm Du doch richtig rum? was beschwerst du denn? 100% Damage am Auto Ich war trotzdem noch, obwohl ich 100% ab ich hab, ich hab 100 auf alles oh mein Gott. Man, der Lasse tötet mich immer Ich möchte Anzeige erstatten Hey, wo sei denn jetzt? Wow! So, Leute, jetzt lass mal ein bisschen weiterfahren. Ja, wir haben ja genug. Oh oh oh oh oh oh. LKW aufhalten. Sven, lass mich vorbei. Nee. Rocky, wieso bist du so schlecht? Weil ich hier lang will! <lacht> Darfst du aber nicht. Das ist so Burel. Von hey. zwei voll. Ey, Mann, was soll denn das? <lacht> Double <Dabbeke>. kill. <lacht> Ey, guck mal, wie wir stehen. Wir stehen beide so. Wir <lacht> stehen aber auch echt kacke. Ja, Warte war, mal, ich will ein machen. Wir stehen <lacht> die... exakt gleich. Ja. <lacht> das ist mein ich, Meisterwerk. Ja, Sven, mach mal, mach mal ein Foto von uns. Moment. <lacht> <lacht> Wir stehen da wirklich exakt gleich! Oh Moment, oh Moment. Ja. Was passiert? Ja, das sieht so funny aus. Was? Wo ist denn die nächste Werkstatt? Leute, was ist mit den LKWs dort hinten passiert? Ui, das war... Oh, okay, er ja, hat's geschafft. Nicht, nee, ich kann immer noch weiterfahren. Sobald ich, sure? ich von der Lightpunk runter bin. Ja oh, schade. Ah jetzt. Oh du... you sure! Ey, ich wollte gerade weiterfahren. Oh, da ist ein TGW. Ein bisschen kurzer TGW. Ich setz mich mal wieder zurück. Nicht überholen. Nichts überholen. Alles ah, gut. Sven springt einfach rüber, mich drüber. <lacht> Aufliegerschein, 100. Ja, ich mache eine Bewerbung als Delatium. Ja, die Bewerbung hast du praktisch schon gewonnen, weil du der einzige Bewerber bist. Niemand anderes will Delatium sein. <lacht> Endlich. Ja. Aber oh, Delatium hat mich verpennt wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Ah, doch. Ja doch. Mein Führerhaus hat dich verpennt. Leute! Oh <lacht> <lacht> <lacht> warum. <lacht> warum fickt auch nur ihr zu, Leute? Digga, ich stehe auf Frauen. Doch nicht mehr. Warum, warum fickt ihr immer in die Luft? Ey. Ich hab 100, 100, 100. Die Frage ist eher, wieso fliegt Rocky die ganze Zeit in die Luft? Ich Der ist Junge gar ist gar dauerhaft. Ich sehe kein Problem hey, damit. Zähl, ja, dem jungen Meier soll nicht so dick sein. Das kann ich leider nicht. Dick ist doch die einzige Charaktereigenschaft, die ich habe. Hallo, wollen Sie an meinem Kurs teilnehmen? Nee. Sie? Nee. Kostenlose Flugstunden. Oh, Sven, willst du eine haben? Ja. Ja. Ah, ich hätte gerne eine. Zusammenfliegen. Ah. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Darf ich fliegen? Tja. Viel Spaß, Sven. Was? Ich hab mich, ab macht ich hab mich abgesattelt. Oh, schade. Moment. Leute, was macht ihr da? Spaß haben. <lacht> das haben wir hier die ganze Zeit. Etwas konkretisieren, bitte. Nee, da, mit dir ist es kein Spaß. Mit dir ist es einfach nur... <lacht> komm, setz dich zurück, du kleiner Wicht. Du kleiner Bastard. So, komm, fahr du mal mit rein. Geh, geh, geh mal weg! weg. Oh Gott, <lacht> <lacht> ja genau. Ich bin, ich bin ich die bin, nächste. Ich bin die okay, okay, nächste. Okay, ich easy. bin die nächste Mal. Blockade. Ich stehe oh. auf der Leitplanke. Nein, du stehst auf der Straße. Oder? Ach man. <lacht> Moin Meister. <lacht> Warum hebst du immer ab? <lacht> <lacht> Warum? <lacht> <lacht> Warum dieses Erfolg Auto, dieses ab? eine Auto, was direkt vor Rocky <lacht> reingezogen ja. hat, das ist so ein King, Digga. Das hier ist so ein Macher. Ich <lacht> bin ein Macher. Oh, Spronst wieder an der Maut, oh mein Gott. <lacht> das sah so geil aus. <lacht> <lacht> Aber bist du schon mal ab, das ist die Frage. <lacht> Digga, ich sterb grad vor Lachen. Ich hab okay, Gegen Scheiße. Moin! Geht's mir gut? Oh ja, oh ja, jetzt frontal. In die Latiums. Oh? Oh Gott. Ich hab 100, 100, 100. Ich will's nur gesagt haben. Oh Gott. Es irgendwie nicht so geil aus. Obwohl, ja, es ging. Wir hatten ja. schon bessere Clips. Rocky, was sagst du eigentlich zu dem Auto, was direkt vor dir rübergezogen ist? Ich hatte das gesehen, aber ich dachte mir so, ich überfahre das einfach. Ja, hm. überfahren hast du es. Du bist hm. drüber gefahren. Ja. <lacht> aber ein bisschen weiter drüber. Ich meine, ich und Rocky und Shiuli haben es dir schon vorgemacht. Shiuli ist einmal 100 Meter hochgeflogen und dann ins Meer gefallen. Ah, Davon gibt's einen Clip auf YouTube. Irgendwie hat's gerade ganz ganz doll gelaggt. I'm blue Wow, was ist denn da passiert? Was denn da was? passiert? Ich äh, hab mein... ha... nur mein Safe geladen. <lacht> ja, du hast dein Safe in mir geladen, Ich bin... ich gerade 120 km/h schnell war. Und dann bist du halt weggeflogen. Treffen wir uns in Amsterdam? Nein. Ich bin gerade 1000 km/h schnell. <lacht> Wo bist du? Wo bist du? Der ist ein Amsterdam, der ist... Du fliegst an Berlse vorbei! Was ist <lacht> das für ein Monster Move? Du hast Kurs zum Esbjagd! Was? Bei mir ist das für ein Cheater Move. Kurs ja, digga. Ich fühle mich besser in der Nordsee, what the fuck. Ja, du triffst gleich auf Helgoland. Was? kannst ja mal hallo sagen. Alter, wild. Ja, nee. Und da kann, halt, kann halt nicht Menü. Also ich, ha ich, war ja nicht nee, Junge, ich hab. Junge, ich hab einfach nur meinen. Sch ich bin halt nicht, halt nicht abgehoben. Ja, das müssen wir nachholen. Du musst ein bisschen mehr zu Hause üben. Du musst deine Übungsaufgaben machen. Hoi, da ist der Feuerwehr. Hallo, Jungs, bitte helft mir, ich wir von zwei Verrückten verfolgt. <lacht> Walkie, warte mal. Wir müssen ihn <lacht> wegrammen. Ich hab den ersten schon mal gekippt. Feuerwehr, habt ihr es gesehen? Der also, ist der Verrückte. Scheiße, ich, ich hab Rocky verpasst. Aber, Aber ich kann auch's weg. Du hast mich nicht verpasst. Sorry. Jetzt hör doch mal auf die ganze Zeit zu fliegen, Mann. <lacht> ich bin auf dem LKW drauf gelandet. Dreh dich mal um. Ich, ich hab ja hab ich einfach mal so viel Schaden? <lacht> Ey, 92. Ey, yo, Burkhard, willst du mein, meine Yacht mitnehmen? Oh! Ich hätte nicht die Yacht abkoppeln sollen. <lacht> Was ist <denn> da passiert? <lacht> ich meine, Ich komme... Geht's macht euch gut? Grad Nick, macht ihr gerade ein Nickerchen? <lacht> so ein bisschen. Wie man's versteht. Wo seid ihr? Oh Gott. Moin. Nein. Ich hab nichts gemerkt. <lacht> Nur nicht, war ja. mein Lenkrad hat irgendwas angezeigt. Als wie, als war wie, als hättest du mich nie berührt. Ich fahr jetzt weiter. Hallo, nein. Ich denke nicht. Nein, ich will! Was? Warum ist nichts passiert? Es ist bei uns beiden nichts passiert. Falls, tschüss. Mein LKW ist kaputt. <lacht> Schade. Ah, oh, oh, da Dann in der Halle rein, der wird auch geröhnt. Dann wird... Kommst du in eine andere Halle, wo die anderen Menschen dann äh, dein LKW... Wo bist du? Äh. Ich flieg' grad nach England. <lacht> ja, was ist grad passiert? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade in KW. <lacht> <Ich> mein... <lacht> Irgendwie... Rocky hat mich reingefahren und jetzt fliegt er <lacht> nach England. <lacht> Zurück nach Felix, oh. Fliegt ah. noch... Äh, fliegt noch Dover, dann... Dann ist meine... Dann... Kann ich mich heute beruhigt schlafen legen? Ja, dann geh ich noch, dann geh ich schlafen. Eh. Wenn, äh, wenn Rocky in Dover ist, geh ich schlafen. Ja, ich auch. <lacht> Man, Rocky! Du bist so close! Das kann ich das ich jetzt sind, die Katze das, das, das sind zwei Zentimeter oder so. Ja, echt so, Digga! <lacht> gleich auf den Westen, du Aber nein, laut. du steckst jetzt fest! Ich glaube, ich <lacht> setz mich mal zurück. Nein! Nein! Du bewegst dich! Du bewegst dich! Warte! Nein. Nein! Let's go, Leute! Scheiße. Ich bin vor Schreck vom Stuhl gefallen! Du wirst, oh, jetzt wird's weiter für Formel 1 geschwitzt, der Lars. Rocky, kann man das zählen, als dass du über die Mautstelle rübergeflogen bist? Ich bin bestimmt über eine Mautstelle geflogen. <lacht> Eigentlich müsste ich jetzt schon deine Maut bezahlen. Ich, ich obwohl, du hast ja ja du hast ja gesagt, dass, dass dem, der der, sich, der über der Maut stellt und drüber fliegt, dem du die Maut bezahlst. Bedeutet, du zahlst jetzt selber die Maut. Ja. Digga, das äh, ist so ein K. was hast du gemacht? <lacht> ja, ja wird etwas Wo ist Sven? Zuvor. Wo ist Sven? Ich weiß <lacht> es ist nicht offen. Doch. Leute <lacht> no. Er steht einfach. Er hat sich aufgebaut. Ja man, Sven, du machst es damit nicht besser, wenn du weiter nach hinten fährst. Okay, der ist LKW, ist nicht Rocky, was machst du da Ich habe mich abgesattelt. Ab Kannst du mir kurz deine Mission erklären? Rocky, wann kommst du mal? Hier ist eine Autoschlange. Ja, dank Lazio. So, los. dann gehe ich. Warte, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Tschüss. Er kommt! Nee. Tschüss. Er kommt! Ja, wow. ja okay. Ja, Mit dieser Sache sollten wir den ganzen Spaß hier beenden. Besser wird's nicht mehr. Okay. Ach Gott, das war ja witzig. Beenden, ja. Leute, ich hab fucking geile Aufnahmen. Ich werde sie zwar nie schneiden, aber ich. Du bist sie. so ein Bastard. Schneid die. Okay. Ich schneid sie morgen, okay. Und lädst sie auf YouTube hoch. Oder und TikTok. Und lass sie auf YouTube. Nee, auf YouTube. TikTok. Clipfish. Was ist das? Ganz klüpflich nicht. Nee. Bin ich schon so also. alt?